Moin, ich bin Jan vom Atelier Melo und die letzten zwei Wochen war ich auf dem Schümannhof und habe hier geruft, also geerntet Brokkoli, Möhrchen, äh, Zucchini und alles, was es sonst noch gibt. Und hier gibt es auch Kühe und deswegen wollte ich natürlich ausprobieren, wie wirkt wohl eine Kalimba auf Kühe. Kommt mit. <laughs> Actually, I am totally re relaxing. So, was ist jetzt das Fazit? Wirkt die Kalimba auf die Kuh? Keine Ahnung, kann man nicht abschließend sagen. Was ich sagen kann ist, Ufing auf dem Schümannhof nördlich von Hamburg kann ich nur jedem empfehlen. Hat wirklich Spaß gemacht, man lernt eine Menge und es ist ein Traum in dieser Natur zu leben.